Hallo, hier ist der Manni von Contest. Heute geht es um das Thema, ist Coworking oder ein gemietetes Büro auch absetzbar? Was ist dir lieber, in Ruhe zu Hause oder mitten im Coworking-Gewusel zu arbeiten? Zu Hause arbeiten ist schön und bringt sicher einige Vorteile mit sich. Doch viele Selbstständige können sich in ihren eigenen vier Wänden nur schwer konzentrieren. Auch fehlt ihnen der Austausch mit anderen. Die Lösung heißt Coworking, Shared Office oder gemietetes Büro. Doch was lässt sich von einem geteilten Arbeitsplatz eigentlich absetzen? Im Grunde kannst du bei einem Gemeinschaftsbüro alle damit zusammenhängenden Kosten als Betriebsausgaben absetzen. Dazu zählt zum Beispiel oder Umlagen. Wie immer ist es aber wichtig, dass du alle Kosten nachweisen kannst, also alle Belege aufbewahrst. Okay, das war's für heute. Dein Money von Contest.